Let's go! Moin, Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute spielen wir Breaking Point mit Emma und... Okay, Emma hat zum Glück überlebt und... Heute haben wir einen Spielmodus, der DuckDuckStab. Da kann man halt auswählen, gegen wie man kämpft und gegen muss man dann kämpfen den muss man halt überleben. Und, oh mein Gott, ich darf auswählen. Ich will die, die mich töten okay. wollen. Okay. Also. Es passiert sehr. Sehr verwirrende Dinge. Als ob ich noch einmal werde. Okay, dann töte ich halt die. Und und, und, und, Kopfschuss, geile Headshot, und, okay, sieht so aus, als würde ich überleben. Er wählt mich. Oh! Wer auch immer mich killen will, ich werde ihn töten! Der mich sehen. Nein, sie. als, als ob ich so ein guter Survivor bin. Oh! oh! mein Gott. Huh. Ah, oh, das ist Oh! Ich ah, ah, ah, ah. Oh! Okay. Bam! Bam! Bam! Bam! Bam, bam, bam. Ja. Oh. out. Come on, Sabotage. Oh. Okay. Uh. Kein, wo muss ich gehen? <lacht> die, war einfach nur am stehen hat. Nein. Ich will den, der mit blauen Haaren. Der hat die meisten Moves. Come on! Geil! Ah! Blaue Haare. Blaue Haare Typ. Blaue Haare Typ. Blaue Haare Typ. Er hat doch so viele Moves bekommen. Oh. Oh, oh, oh. oh, ich habe schon gerade eben mit ihm gekämpft. Tötet diesen Typ. Der ist so einfach. Der ist einfach nur ein nerviger, kleiner Hotsen-Glotz, der einfach ein Mörder ist. Der einfach ein Imposter ist. Ah! Tötet ihn. Come on. Danke. Yeah. Oh, ein guter Schuss. Übrigens war es kam. Oh, Leute. Ich glaube, ich muss mich gleich noch im Zettelschock reinballern. Oh mein Gott. Man weiß aber nicht, wie man ein Messer wirft. Ich baller mir jetzt noch im Zettelschock rein. <lacht> Mann, war am Ende dieser Runde. Oh! Oh mein Gott. Oh! Beginnt das Spiel. Wer hat's getan? Ich bin nicht der Imposter. Was ich. Unter euch liegt ein Imposter. Wenn die Lichter auch raus sind, wird er töten. Jeder kann wählen, wer warum. Nein, ich denke, es ist die. Ich danke. Welche denkst du? Und die, wo ich drauf der mit dem blauen. Nein! Nein! Ja! Warum ja. wurde ich einfach schon wieder? Mit dem krassen Stuhl? Ja, mit dem krassen Stuhl. Weil. Okay, weil wir, wir konnten noch nicht voten und, oh fuck Äh, der Blaue. Der Blaue ist das. Blue Hair Guy ist das. nimm Blue Hair Guy. Der mit der Blaue mit den grünen Armen. Ah. Okay. Warte, der eine Typ war es wirklich? <lacht> Weil ich nicht Jetzt die töten, der die ganze Zeit Mörder sagt. Oder dieses MDR. Aua. ich hab dich gerecht! Danke! Und danach wurde ich getötet. Aber alles okay, also du hast nicht gerecht, Alter. Mhm. Mm, schmeckt das leber! Alles klappt! Mm, mm. Duck step? Ja. Duck oh! Duck step. Duck, tak, step, step. Du hast gerade. Lass uns machen, wir dürfen höchstens mit drei, drei Männer weitergehen. Duck, <lacht> Duck, step. Ein I'm imposter. Mal gucken, was die Leute dazu sagen. Die eine, also ist angeekelt. Eine e die eine ist angeekelt, weil sie <lacht> sagte Also Sie hat Iiiiih e. Ja deswegen ist sie auch angeekelt Oh mein Gott! Du schaffst es! Gut gemacht! Oh oh Ich hätte halt fast auch die das Messer an den Arm gerannt, aber egal Komm da ist die letzte Folge. Wie dumm war das? Ich soll ja wohl. Was hat er bitte für ein dummes Sei froh, dass du nicht ausgewählt wirst. Du kannst dann sterben. Wenn du nie ausgewählt wirst, bis zum Finale. Es kann auch sein, dass der letzte Ausgewählte. Einfach es nicht packt und dann der letzte ausgewählt. Der letzte, letzte einfach stirbt. Kopfschuss! Hat er davon? Ist sie tot? Nein. Aber ich habe ihn getötet mit dem Kopfschuss, wie er immer macht. Du, die hat sich was gebracht! Die hat sich was gebracht! Lights out! Lights out! Hau du, Flyknife! Lass es, sag ihm nicht! Ich auch nicht. Heute, was ist mit dem Video? Ich will einfach mal... Oh, ich will... Okay, ich wurde von Possen gekillt und bis uns beim nächsten Mal wieder. Bye!